Ich ja, wenn ich drei Tage zu Hause verbringe, kriege ich immer die Hummel. Da muss ich dann meistens wieder irgendwo raus. So, und da habe ich mich heute früh ins Auto Ja, heute früh. heute früh wie man es nimmt, um 12 bin ich losgefahren. Also früh morgens um 12. Und bin jetzt unterwegs. Dass ich in der Nähe von Prag. Die Knochenkloche in Putna Hora. In der Klosche sind 40.000 menschliche Skelette verarbeitet worden. In der Kirche sind 40.000 menschliche Skelette verarbeitet worden. Also 1278 hat der König Otto Karr von den kann ich jetzt nicht lesen, ich blende ein. Jetzt mal König Otto Karr hat den Mönch aus Settlack, oder vom Kloster Settlack, nach Jerusalem mit der Botschaft geschickt. Und der Mönch hatte nichts mehr zu tun, als eine Tüte Erde mitzubringen vom Kalvarienberg und hat die dann zu Hause über dem Klosterfriedhof da verteilt. Dadurch wurde der Klosterfriedhof zum heiligen Boden erklärt. Jedenfalls dadurch, dass er die Erde auf dem Friedhof geteilt hat, und der Friedhof, der teilig war, wollten sich aus ganz Europa, also nicht bloß aus den umliegenden Böhmen, sondern von überall her, aus Bayern, aus Sachsen, bis aus den Niederlanden haben die Leute sich hier beerdigen lassen damals. Wahnsinn, wie ich so das so weit rumsprechen kann, ohne dass jemand Internet oder hat. 1870, hat irgendeine Fürstenfamilie die Kirche gekauft und einen Holzschnitzer beauftragt, die Innenausstattung dafür bauen zu schnitzen. Aber nie etwa aus Holz, sondern die hatten ja genug Sachen im Keller und die lassen sich ja eigentlich auch recht gut schnitzen. An einem kleinen Anglersee habe ich hier einen Stellplatz gefunden. Die Keschel ist leider Die Straße ist einigermaßen stark befahren, jetzt noch um die Zeit. Aber jetzt ist ja auch gerade Feierabendverkehr. Ich denke mal, dass das soll mindestens laut Part von Neid ist, ist das dann ein bisschen ruhiger hier. Ja, ich habe jetzt hier einen schönen Parkplatz gefunden. Nicht direkt dort, wo ich wollte. Den eben habe ich nie gefunden, da war zumindest eine Schranke davor, da wollte ich dann nie hinfahren. Der andere war nicht so toll. Jetzt bin ich schon noch eine kleine Runde um in der Gegend rumgefahren und bin jetzt in Papenice gelandet und habe hier an einem Angelteich einen schönen Platz gefunden. Das ist wahrscheinlich auf dem Tschechischen Anglerverband oder sowas. Steht eine Telefonnummer und was weiß ich, ist, da kannst du dann wahrscheinlich auch anrufen, wenn du angeln willst. Ja, wie gesagt, 1278 hat der König Ottokar von Böhm den Abt vom Zisterjenserkloster Settlick nach Jerusalem geschickt. Und auf der Rückreise hat er eine Handvoll Erde mitgebracht vom Kalvarienberg und hat die über den Klosterfriedhof verteilt, der dadurch zu heiligen Boden erklärt wurde. Ja, und wir wollten sich natürlich alle dort beerdigen lassen, bis nach Holland hat sich das rumgesprochen, von überall her sind die gekommen. Und dann haben sie im 15. Jahrhundert, wurde im Zentrum des Friedhofs ein zweigeschossiges Kirchengebäude im gotischen Stil errichtet. Die haben während den Bauarbeiten die Überreste der Toten exhumiert und im Untergeschoss des Kirchengebäudes eingelagert, das seither als Beinhaus genutzt wurde. Der Friedhof sollte allgemein auch verkleinert werden und deswegen haben sie dort auch, nachdem die Kirche fertig war, weiter alle möglichen Leute ausgegraben. Dieser Auftrag soll laut Überlieferung ab etwa 1511 von einem halbblinden Zisterzienser Mönch ausgeführt worden sein, der die Gebeine systematisch im Osarium niederlegte. Insgesamt wurden die Überreste von 40.000 Menschen zusammengetragen. Dann haben sie 1703 bis 1710 den Eingangsbereich von der Kirche und einen Teil des Obergeschosses im böhmischen Spätbarockspiel umgebaut. Die Fürstenfamilie Schwarzenberg ist aufmerksam geworden auf die Kirche und hat es im 19. Jahrhundert gekauft. 1870 beauftragte sie den Holzschnitzer František Rind aus Galitz mit der Innenausstattung auf eher ungewöhnliche Art und Weise. Nicht Holz diente Rind als Baumaterial, sondern die im Beinhaus eingelagerten Knochen. Die wichtigste Entdeckung waren Massengräber aus Zeiten der Hungersnot 1318 und der Pestepidemie im Jahr 1348. Es waren vor allem Bergleute, da mehr Männer als Frauen dort liegen. Das Verhältnis von Kindern zu Erwachsenen ist in etwa 50 zu 50, was relativ typisch ist für jene Zeit. Dass jedoch hier bis zu 30% mehr Männer bestattet sind, zeigt, dass immer neue Bergarbeiter in die Stadt gekommen sind, um ihrer sehr gefährlichen Arbeit nachzugehen. Ansonsten lebte hier eine sehr gewöhnliche mittelalterliche Gemeinschaft, wenn man die Knochenbrüche und die Krankheiten betrachtet. Meist hatten die Menschen gebrochene Gliedmaßen, die nur sehr schlecht zusammengewachsen sind. Nicht zuletzt konnten wir bei vielen Toten Tuberkulose und Meningitis nachweisen. Die Kathedrale Maria Himmelfahrt ist eine Klosterkirche der ehemaligen ältesten Zisterziens der Abtei in Böhmen, gegründet 1142. Die Kathedrale wurde zwischen 1290 und 1320 erbaut. Im Jahr 1421 wurden das örtliche Zisterzienskloster und die Kirche durch schottische Truppen geplündert und gebrannt hat und blieb für 279 Jahre in Trümmern liegen. Zu Beginn des 17. und 18. Jahrhunderts wurde die Kathedrale von den Zisterzentern im barockgotischen Stil des brillanten Architekten Jan Plassey-Giantini-Eichel renoviert. Verwendete zum ersten Mal in der Kathedrale weltweit einzigartige Bauelemente. Ein freitragendes Gewölbe namens Böhmische Kappe und eine freitragende Wendeltreppe. Die Blütezeit dauerte jedoch nicht lange. Weniger als 80 Jahre nach dem Wiederaufbau während der Regierungszeit von Kaiser Josef II., 1784 wurde das Sedleck Kolostor aufgehoben und sein Eigentum versteigert. Die Kirche wurde als Mehlspeicher benutzt. Und 1812 eine Tabakfabrik eingerichtet. Ach, ist jetzt, wo das Museum ist. Und der Shop für die e -Sekretien. Die Kathedrale wurde im Jahr 1806 wieder der kirchlichen Nutzung zugeführt. Die römisch-katholische Fluthofskirche Allerheiligen mit Beinhaus gehört zusammen mit der Kathedrale Maria Himmelfahrt und St. Johannes der Täufer zur ehemaligen Sisterzienser Abtei in der Welt, die bereits im Jahr 1142 gegründet wurde. Die Allerheiligenkirche wurde Ende des 14. Jahrhunderts erbaut. Dabei handelt es sich um einen gotischen, ein zweistöckiges Gebäude mit einer Kapelle im oberen Teil und einem Weinhaus im Erdgeschoss. Der Legende nach wurde auf dem Friedhof von Zedlek 1278 Erde verteilt, die der Abt Heidenreich aus Jerusalem mitgebracht hatte. Der Friedhof wurde sich daraufhin zu einem heiligen Feld und dadurch zu einem begehrten Bestattungsort in Mitteleuropa. Der Friedhof in Zettelag wurde nach 1318 im Folge Hungersnot und Pestepidemien erheblich erweitert. Nach damaligen Quellenangaben waren über 30.000 Verstorbene auf dem Friedhof in Zettelag beigesetzt worden. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurden während der Hussitenkriege weitere 10.000 Menschen auf dem Friedhof beigesetzt. Ja, das haben sie dort auch ausgestellt. Das war ganz interessant. Da haben sie diverse Schädel mit Einkerbungen bzw. Verletzungen vom Krieg dort ausgestellt. Bei ihm, da hat wahrscheinlich mal so ein Schwert so über den Kopf gekriegt oder eine Axt. Da fehlt die ganze die ganze linke Gestellknochenhälfte. Dann hat es noch verschiedene kleinere Löcher, wahrscheinlich von Pfeil oder eine Einkerbung von dem Schwert. Konnte leider nie filmen, aber ich gucke mal, ich, ich werde wahrscheinlich auch noch ein paar Bilder im Internet finden zu dem Thema und mit reinmachen können. Am Ende des 15. Jahrhunderts nahm die Fläche des Friedhofs allmählich wieder ab. In der unteren Kapelle der Kirche wurden ausgegrabene Skelettreste von etwa 60.000 Toten deponiert. Die Überreste der Toten wurden in der unteren Kapelle bereits im 16. Jahrhundert dekorativ niedergelöst. Der Legende nach wurden die Überreste im Jahr 1511 von einem halbblinden Sichalcianzer Mönch zu sechs großen Pyramiden gestapelt. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde das gesamte Gelände von Detlec rekonstruiert. Mit dem Wiederaufbau wurde J.B. Santini Eichel beauftragt, der im Stil seines spezifischen architektonischen Ausdrucks, sogenannte Barockgotik, das Äußere und das Innere umbaute. Santini gilt auch als Träger der Idee und Autor des Grundkonzepts, der vorliegenden Skelettdekoration im Sinne der barocken Frömmigkeit und der Prinzipien der Barockästhetik, zum Beispiel geschnittene Kronen über den Pyramiden aus Knochen. Die josephinischen Reformen führten im 18. Jahrhundert zur Aufhebung der Zwistelsa-Abtei. Und die Kirche ging in den Besitz der Familie Schwarzenberg über. Ja, zwischendurch hat es die Kamera abgeschnitten. Ich bringe das jetzt mal zu Ende. Die Josephinischen Reformen führten im 18. Jahrhundert zur Aufhebung der Zistrizen Abtei. Und die Kirche ging in den Besitz der Familie Schwarzenberg über. Die im Jahre 1870 den ursprünglichen Bartenskelettschnitt von J.B. Santini Eichel von dem Holzschnitzer František Rindt reparieren und vervollständigen Er desinfizierte die Knochen mit Chlorkalk und gestaltete auch andere Skelettobjekte. Den Kronleuchter in der Mitte der Kapelle und das Wappen der Familie Schwarzenberg. Die Botschaft, die uns hilft, die Symbolik des Beinhausraums und seine Dekoration zu verstehen, bleibt gültig. Es ist daher keine Feier oder Souveränität des Todes, sondern eine Weiterentwicklung der christlichen Idee der Gleichstellung der Menschen vor dem Throne Gottes. Seit 2014 wurde das Denkmal einer umfassenden Rekonstruktion unterzogen. Ist. Die nur von seinem Betreiber der römisch-katholischen Gemeinde Kutna Hora Detlec, finanziert wird. Mit dem Kauf der Eintrittskarten unterstützen sie das Erneuerungsprojekt dieses einzigartigen Denkmals. Ja, abends kannst du hier noch eine Nachtführung buchen da sind die beiden Kirchen nur von Kerzenlicht beleuchtet. Aber das musste ich nie unbedingt haben. Deswegen stehe ich jetzt hier schön an der Elbe und mache noch eine, eine Übernachtung hier. Geh mal Bella, Bella, Ja, war bei Villa gewesen. Gibt's, nicht bloß in Österreich, gibt's ja auch. Und meine Ausbeute, ein paar Hörnchen zum Frühstück vom morgen, ein paar Waffeln, ist immer sehr lecker bei Tschechen, die kleinen Waffeln zu kaufen. Villa, Villa, Villa! bleibe ich die Nacht. Schön Platz an der Elbe gefunden, kurz vor Melnik. Wir haben uns erlebt. Kaum ist das alle zugemacht. Ich wurde ja schon eine Mücke an meinem Ohr vorbei. Was ist doch noch so viele Mücken da draußen. Das ist doch ganz schön krisch. Mensch. Schönen der Scheiß. Mit dem Video vom Kapellenberg will ich noch ein bisschen arbeiten. Aber jetzt werden wir erstmal noch gucken, was es für Gäste gibt bei Welnig. Hat ich hatte vorhin schon mal im Telefon geguckt. Es gibt einen genau äh, auf der Spitze, wo die Elbe und die Woldau sich vereinen. Aber das ist ein bisschen blöd. Da muss ich fünf Kilometer hin, fünf Kilometer zurücklaufen. Das ist mit meinen Beinen nicht ganz zu machen. Da will ich mich ja bewegen, aber das ist einfach zu weit. Böse Mücke! Ja, hier gibt es einen Multicash. Aber. Die Zeit wollte ich nie investieren. Und das kommt eh bloß auf Tschechisch, damit ich euch das wieder gut übersetzen und der Böse Krieg. mal schnell reingucken. die Elbe verkürzt. Ja wie gesagt, hier gibt es den alten Elbarm. Da hatte ich zuerst geguckt, da gab es auch einen Platz wo geschlafen und da hat mir aber nicht so richtig gefallen und deswegen bin ich jetzt hier unten. Die tragischen Ereignisse des 1. Dezember 1915 erwischt. Mir erwischt. Das war ganz schöner fetter Brummer. Wo ist denn das Vieh hin, ey? Die will mich doch nicht nach Vieh setzen. Nicht? nicht viel. Der Jan Bukowski aus -Lat -Lat Labem Besuchte eine schöne 17-jährige Anna, Nisbowa, in Tisice. Als 1911 vor das. Er überbrachte ihr die traurige Nachricht, dass er in den Krieg eintreten musste. Sie gingen zusammen in den Wäldern von Nakope spazieren, bevor sie sich lange verabschiedeten. Am nächsten Tag fanden die Leute, die beide in den Bäumen hängen. Trotz aller Recherchen und Bemühungen, war es nicht möglich, alle Umstände und Gründe für dieses tragische Ereignis herauszufinden. Da sie musste in den Ersten Weltkrieg und da haben sie sich später erhangen. Die Geschichte bleibt dennoch mit gewissen Unklarheiten behaftet, die leider wahrscheinlich nicht durch die seit der Tragödie verschlossene Zeit geklärt werden. Basierend auf den Informationen von Frau Marie Zwabodowa, geborene Bukowska aus Zizice, deren Onkel Jan Bukowski aus der oben beschriebenen Geschichte war, muss die Geschichte leicht modifiziert werden. Leider ist das traurige Ende wahr. Die Geschichte soll sich wie folgt abgespielt haben. Der junge Soldat zog gleich nach Beginn des Krieges in den Krieg, nahm an einer der Schlachten teil und wurde verwundet. Nach seiner Genesung wurde er für eine Woche krank Unmittelbar nach seiner Ankunft im Haus erklärte er, dass er nicht in diese Hölle zurückkehren würde in den umliegenden Wäldern und die Militärpolizei begann bald nach ihm zu suchen. Er erkannte, dass er ihn wie einen Ausreiter erschießen würde, wenn er ihn erwischte. Er möchte die aussichtslose Situation wie oben beschrieben. Die Einheimischen dachten er, dachten, er habe zuerst seine Geliebte und dann sich selbst aufgehangen. Bei der ersten Suche nach den Toten fand, die Poliz fand der Polizeiarzt jedoch heraus, das Kreuz bei der ersten Suche nach dem Übersetzungsfehler Moin Leute, Einen geilen Blick heraus habe ich wieder heute. Gemacht. Das liebe ich. Irgendwie liebe ich das, irgendwo hier draußen aufzuwachen mit so einem Blick. Meine Kamera hat sich natürlich wieder aufgehangen, deswegen filme ich das Ding nochmal im Vorbeifahren. Hier in dem kleinen tschechischen Dürfchen gibt es ein Cash. Vier Meter? Ein Meter? Ein, das ist fortgelegt? Sieht verdächtig aus. Glück. So einfach heute. Ich an, hat der Rost seit verloren. Ich brauche eigentlich nie, ich lass es mal hier liegen. So, jetzt habe ich den nächsten ganz schönes Rätsel abgesetzt. Wie kommt der Rost so weit hoch in den Wald? Warte mal, ich häng's noch ein Stück nachher oder? Da habe ich den Nächsten ein schönes Rätsel aufgesetzt. Ja. Wie kommt der Hirsch so hoch in den Baum? Und wie hat er es geschafft, sein Ge Geweih abzuwerfen? <lacht> Damit er wieder wegkommt. Da hat man Knochen ohne Ende. Heute ein Geweih. Mal sehen, was morgen kommt. Tja, umsonst hier hoch wird. Ich, ich habe gerade auf die Geländewertung geguckt. Die ist bei 1,5. 1, also eigentlich nicht so hoch, wie hier hochgelöst nicht gefunden. Von den Koordinaten hätte ich oben an dem Betonplatz da besser gepasst, aber da lag nichts und dagegen spricht auch die Schwierigkeitswertung von 1,5. Also vom Gelände her ist das mehr oder weniger ein normaler Waldweg und näher so ein steiler Hügel. Ja, hier unten habe ich auch, der einzige Platz wäre der Baumsturm wahrscheinlich gewesen, aber da habe ich auch nicht gesehen. ja es sieht so aus, als ob sich jetzt hier ein bisschen Unwetter zusammenbraut. Und dann heute Abend regnet. Könnt ihr ja gleich mal ins Wetter gucken. Deswegen fahre ich jetzt bloß nochmal Melnig rein auf die Terrasse, wo man den Zusammenfluss von Elbe und Moldau sieht. Und dann gehe ich wohl langsam einen Platz suchen, wo ich übernachten werde einsetzen der Regen in 21 Minuten. Dicke tschechische gibt gibt's heute. Und danach gucke ich gerade mein Video mal an ob ich den fehler noch drin habe den ich wegbügeln will es flimmert ein bisschen gerade die die aufnahmen abends im auto flimmern ein bisschen die könnte ich vielleicht dann doch lieber mit 30 statt mit 60 fps filmen aber das kann ich halt im nachhinein schlecht ja, wieder ausgleichen sind Steine, Und Und von daher lasse ich, da ich das ansonsten ist das video bis jetzt ich hier Ganz in ein Ordnung, ein das wäre dann jetzt zu Hause hochladen. Ja, ich, ich bin jetzt mitten durch den Wald gegangen und mal sehen, vielleicht tue ich dann heute Abend die Bilder ich doch von den das drei Tagen jetzt in, in, die die äh, in den Rechner schieben. Ja, den ich vor mal Aber zuerst gehen wir nochmal los, suchen ein, ein Stück Holz, Holz, weil ich stehe ein, ein klein wenig schräg nach rechts. Vom Bildschirm nach rechts liege ich ein bisschen tiefer. Da will ich mir zwei Stücke Holz halt suchen, wo ich drauf fahre, da stehe ich dann wieder gerade. 800 Meter nördlich von Lipotenice steht die Kirche St. Katharina. Früher stand sie am Rande des Dorfes. Schatz der Witte, was ich vorhin schon mal sagte. Das Dorf brannte während der Husseinitenkriege Hü komplett nieder und die Flut erledigte den Rest. Die Kirche steht heute noch als stummer Zeuge dieser Zeit. Ursprünglich stand hier eine Holzkirche. 1703 wurde die jetzige vom italienischen Baumeister auf von Littimer gebaut. Im Juni 1703 war die Einweihung. Das Gebäude, das sich im Besitz der römisch-katholischen Kirche, befindet, ist jetzt langfristig an das Denkmalinstitut in Ostina Graben vermietet. Ich habe jetzt erstmal gemütlich Ambrot gegessen und ein bisschen relaxed. Und jetzt wirken wir mal vor an den Waldrand. Die Lipotenice-Kiefer war ein denkwürdiger Baum und wuchs 600 Meter nördlich von Lipotenitze, etwa 200 Meter westlich der Kirche der heiligen Katharina von Alexandria. Früher war am Baum ein Schild angebracht, das über das an diesem Gruppen gelegenen Quar schott informierte. Das Dorf wurde jedoch während der Utopienkrise zerstört und die Überschwemmungen trugen wahrscheinlich zu seinem Untergang bei. Und so diente dieser bemerkenswert Baum als eine Art Mahnmal für dieses Ereignis. Dann Sie ja, ein Foto es in Baum. Und ein gewisser Landschaftsarchitekt bemerkte, so dass die Küche wahrscheinlich wegen ihrer eigenen Strangulation verschwunden sei, weil sie sich beim Wachsen ständig drehte, und so den Gabzugang verhindern. Nicht weit von der Stelle entfernt, an der die alte Kiefer stand, wurde 2006 ein neue Kiefer geplant, um an das 780-jährige Jubiläum des Dorfes Lipotenis zu feiern. Im Jahr 2008 stand ihr Toter auf dem Gelände einer Kiefer, bis sie während eines Sturms zu Boden stürzte. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich habe ja vorhin gesagt, da ja, gibt es ja noch ein Multicache und hier brauchen wir, ja also, wir durch die Dreiecke an den das kann ich ja dann morgen machen. Übrigens dieses Geräusch hier, das ist nur also ist nicht ernst. Das wird jedenfalls noch schön, schöner schneller Cache werden morgen, durch die Dreiecke an den und ich habe hier noch mal kurz notiert, was jetzt mit der Kirche ist. Ja, wahrscheinlich habe ich richtig gerechnet. Hier lag so ein Geo-Coin Das ist bei den Schächten besonders beliebt. Die machen sich alle so eine Dinger mit ihrem, mit ihrem Namen drauf. Ich nehme den jedenfalls mit. Da laufen noch mehrere, von anderen auch. Und den stecke ich bei uns irgendwo rein.